Die britische Thomas Cook-PLC hat Insolvenz angemeldet. Die Rettungsbemühungen konnten die Geldgeber nicht davon überzeugen, einen Plan für die Zukunft zu finanzieren. Erstes Ziel ist es nun, die Reisegäste sicher zurückzubringen. Die Dimension dieser historischen Pleite ist noch nicht absehbar. Weltweit wangen 22.000 Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz. Allein in Großbritannien betrifft es 9.000 Menschen und ihre Familien. Heute Vormittag um viertel vor zehn hat auch in Deutschland die Geschäftsführung von Thomas Cook ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Hier stehen insgesamt weit über 2000 Beschäftigte im Risiko. Dabei geht es um die Thomas Cook GmbH, aber auch um die Kolleginnen in den Tochtergesellschaften, bei den Veranstaltern Neckermann, Oeger, Bucherreisen, beim Airport-Service, unsere Expedientinnen und Expedienten in den Reisebüros, bei der Vertriebsgesellschaft TCV und die, Agent, die, die Agenten in der Gesellschaft für Reisevertriebssysteme, das ist die GFR. Und vergessen wir nicht die rund 4.900 Kolleginnen bei der Condor am Boden oder beim fliegenden Personal. Zwar sind die Flugzeuge noch in der Luft, ihr habt das sicher gehört, aber die finanzielle Decke ist dünn. Das alles trotz operativer Gewinne, die auch für das laufende Geschäftsjahr avisiert sind. Inzwischen ist klar geworden, dass nicht nur die Beschäftigten der mit Thomas Cook verbundenen Unternehmen von der Krise betroffen sind. Die gesamte Branche weist bereits öffentlich auf die Verwerfungen hin. Auch für die kleinen Reisebüros in der Nachbarschaft wird es bedrohlich, wenn für ausstehende Provisionen auf den Verkauf der Produkte von Thomas Cook kein Geld mehr fließt. Darüber hinaus erhalten wir stündlich Meldungen aus den Zielgebieten, aus den Urlaubsorten, die belegen, welche Krise hier ausgelöst worden ist. Das betrifft unzählige unserer Kolleginnen und Kollegen, von der Reiseleiterin auf den Kanaren über den Rezeptionisten in Kreta bis zum Zimmermädchen in Tunesien. Das sind ganz häufig sehr junge Kolleginnen und Kollegen und das in Reisezielen mit ohnehin schon besonders hoher Jugendarbeitslosigkeit. Wie in einem weltweiten Domino wird auf vielen Ebenen Schaden angerichtet, nicht nur für die Kundinnen und Kunden oder für die Beschäftigten, sondern für ganze Gesellschaften in Deutschland und in anderswo. Vertreterinnen und Vertreter von Ver.di st standen, und stehen im direkten Kontakt mit der Bundesregierung und mit der hessischen Landesregierung, um eine finanzielle Überbrückung zu ermöglichen. Da gab es ja auch schon Erfolge. Parallel beraten unsere Verdi-Sekretärinnen und Sekretäre aus dem Fachbereich und vom Rechtsschutz die Betriebsräte und die Unternehmensleitung bei den Verhandlungen und bei der Suche nach Lösungen, die auch im Sinne der Kolleginnen und Kollegen sind. In dieser Woche treffen sich hier Tausend Delegierte zum Verdi-Bundeskongress in Leipzig, um die Zukunft ihrer Gewerkschaft zu diskutieren. Verdi steht an der Seite der Kolleginnen und Kollegen und will die Ansprüche der Geschäftigten absichern. Verdi fordert für die Kolleginnen eine gemeinsame Anstrengung, bei der Thomas Cook, die Regierung in Hessen und im Bund und die Gewerkschaft Verdi gemeinsam sinnvolle Maßnahmen auf den Weg bringen. Ziel ist es, weitere Beschäftigung für die Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen. Jetzt werden wir die berechtigten Ansprüche der Beschäftigten ganz oben auf die Tagesordnung setzen und für eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebes kämpfen. Dabei könnt ihr mithelfen. Senden wir nun ein kraftvolles Signal bei der Unterstützung und Solidarität ein kraftvolles Signal der Unterstützung und Solidarität von diesem Bundeskongress zu den Kolleginnen bei Thomas Cook und in der Reisebranche. Wir stehen an, unserer, an eurer Seite. Wir unterstützen euch. Vielen Dank. Vielen Dank, Jörn. Wir haben ja gemerkt, dass du selber das Problem hattest, stehst du jetzt mit an deiner Seite oder nicht. Also insofern, das ist super, dass du noch hier bist, um uns auch auf den neuesten Stand zu bringen. Dafür recht herzlichen Dank. Und auch du kannst dir sicher sein, nach diesem eindrucksvollen Bestätigung, dass diese Resolution angenommen wurde, ich glaube, wir brauchen kein Kartenzeichen, dass wir hier gemeinsam dieses durchsetzen wollen.